Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der elektronischen Komponenten versteht Vago die Notwendigkeit fortwährender Weiterentwicklung. Doch trotz ihres Erfolges steht Vago denselben Herausforderungen gegenüber wie andere Unternehmen, die echtes Omnichannel-Marketing betreiben. Hohe Kosten, ineffiziente Datenerfassung und lange Produktionszeiten führten dazu, dass das traditionelle Marketing schnell an seine Grenzen stieß. Kurz gesagt, dieses Marketing-Mindset war nicht mehr tragbar. Vago wollte Automatisierung und zukunftsweisende Layoutprozesse in die Marketingpublikationen einfließen lassen und begann die Print Suite zu nutzen. PrintSuite befähigte WAGO die kreative Produktion und das Layout des Kataloges zu automatisieren. Diese Automatisierung ermöglicht WAGO den Katalog auf Basis der Facetten des Online-Katalogs zu erstellen, um eine einheitliche User Experience über alle Kanäle zu schaffen. Früher dauerte es über ein Jahr, einen neuen WAGO-Katalog zu erstellen. Heute wird nur noch ein Tag benötigt. Und das im Grunde mit einem Klick. Das Marketingteam ist jetzt frei, das zu tun, was es am besten kann und vergeudet keine wertvolle Zeit mehr mit Copy und Paste, sondern investiert in Produktdaten und die Erstellung spezifischer Kataloge, die genau zu den Anforderungen der Vago-Kunden passen. Mit den frei gewordenen Ressourcen werden nun viele zusätzliche Aufgaben umgesetzt. Zum Beispiel nutzen Sie die innovativen Lösungen von Print, um technische Zeichnungen, Datenblätter und datengeschützte, mehrsprachige Verpackungen zu automatisieren. Für Unternehmen wie Vago sind digitale und Printpublikationen entscheidende Bausteine des Omnichannel-Marketings. Und wenn diese mit einer zukunftsweisenden Plattform wie die Print Suite produziert werden, kann Vago Ihren Kunden eine wirklich herausragende Customer Experience bieten. Wie Sie Ihre Publishing-Prozesse und Produktkommunikation verbessern können, finden Sie auf print.com.